Guten Morgen. Bevor wir zum Thema des heutigen Tages den Vorteil eines aktiven Geistes kommen, nur noch einmal kurz der Hinweis, dass der gestrige Videoeffekt, das Video findet ihr oben in den Infokarten, ja nicht beabsichtigt war. Aber ich bei der Wahl des T-Shirts bzw. der T-Shirt-Farbe, meine Green bzw. Blue -Screen Technik vergessen habe. Und ja, als ich dann das Video geschnitten habe, habe ich gesehen, dass da nur noch der Kopf zu sehen war. Und ich habe dann versucht, diesen Fauxpas irgendwie kreativ zu lösen. Das ist ausgehend von eurem Feedback nur suboptimal gelungen. Aber ja, ich habe einfach schlicht vergessen, dass das T-Shirt blau war. Und ja, da ich eben farbenblind bin, passiert das mal. Ich habe zwar nicht so viele T-Shirts, aber manchmal vergesse ich die Farbe. Ja aber nun zum Thema des heutigen Tages, lebenslanges Lernen bzw. geistige Aktivität. Unser Gehirn ist ja zweifelsohne für die meisten Menschen eines der wichtigsten Organe. Umso verwunderlicher ist es, dass wir unser Gehirn oft nicht pflegen, sondern es schlichtweg vergammeln lassen. Drück's mal drastisch aus. Wer ein Gehirn aufgebaut ist und dessen neuronale Struktur das ist sicher den meisten von Euch bekannt. Zumindest die meine Videos schauen. Auch, dass in den letzten beiden, würde ich schon sagen, ja, in den letzten beiden Jahrzehnten die, die Hirnforschung herausgefunden hat, dass das Gehirn durch Gedanken organisch bis zum Lebensende, äh, Lebensende hin verändert werden kann. Das nennt man Neuroplastizität. Äh, das soll auch bekannt sein. Und trotzdem ist es immer noch so, dass... Ja, man eigentlich beobachten kann, dass die Menschen im Alter immer eindimensionaler werden, immer begrenzter. Ähm, ja, genau wie das Verständnis dafür da ist, dass man auch im Alter die Muskeln trainieren muss, so sollte es doch eigentlich auch sein, dass man äh, ja, sein Gehirn trainieren sollte. Gerade aufgrund der herausgefundenen Neuroplastizität. Das war ein ganz großer Einschnitt in der Hirnforschung. Aber schaut Euch mal ehrlich die Menschen an, vor allem nachdem sie so in den Berufsalltag gewechselt sind. Nach meiner Erfahrung und das was ich sehe fokussieren diese Menschen meist nur noch auf ihren Beruf, ihre Familie, ein zwei Hobbys und ihren Freundeskreis und das war's. Und dieses bleibt dann über Jahrzehnte hinweg absolut stabil und führt dazu dass man ja als alter Mensch, wo man wieder den Freiraum hätte, sich geistig weiterzuentwickeln. Ich sage hätte, weil ich impliziere, äh, das, was die meisten denken: Ich habe einen Beruf und habe keine Zeit. Aber vielleicht kommen wir dazu nachher noch mal. Ja, und eben dann neue Dinge probieren könnten, aber sich dann eben auch nicht mehr drum kümmern, weil sie eben ja so geprägt sind. Untätige Synapsen verkümmern in unserem Gehirn. Das ist äh, wissenschaftlich ausgedrückt äh, neuronale Ausdünnung. Und äh, der, der Haupteffekt dieser neuronalen Ausdünnung ist, dass man die Chancen, sein Leben anders wahrzunehmen, immer weiter verkleinert. Und es für Menschen, die eben nicht jede Woche neue Dinge lernen und äh, vielseitig interessiert sind und interessiert bleiben, äh, es auch immer wieder schwerer wird, immer wieder mit jedem Tag die Lebensqualität wirklich nochmal zu steigern, sondern dass man sie allenfalls im Laufe der Jahre stabilisieren kann. Sie haben dann den ja, allseits bekannten Tunnelblick und eventuell mag der ein oder andere denken dass er wenn er Nachrichten schaut und, und YouTube Kanäle verfolgt dadurch geistig aktiv bleibt das hat aber wenig mit geistiger Aktivität zu tun. Zumindest mit dieser geistigen Diversifizierung, die ich meine dieser Durchdringung ähm, auch in der Breite. Die neurologischen Netze, die bedient werden, die sind äh, ja, meist eben schon so fest, dass man die Informationen, die durchaus mannigfaltig sein können, schon gar nicht mehr allumfassend aufnimmt, sondern anhand seiner Denkstruktur und seinen Überzeugungen quasi ja, nur noch teilweise wahrnimmt, also sehr selektiv. Ja. Wenn ein Nazi in den Nachrichten hört, dass eine Ausländerin, nachdem sie vergewaltigt wurde, ihren Peiniger den Schwanz abgeschnitten hat, dann kommt im nazi -Hirn das Schwanzabschneiden priorisiert oder wird priorisiert. Eine Frau im gleichen Alter, von einer Ausländerin, die eventuell selber noch Missbrauchserfahrung hat, die wird sicher die Vergewaltigung im Hirn priorisiert aufnehmen. Also werden alle möglichen Nachrichten, die kommen äh, zum einen durch das Medium, also durch die Selektion der Medien wie YouTube-Kanäle ähm, und äh, zum anderen eben auch durch das Gehirn selber und äh, dem Wertesystem, was sozusagen sich gebildet hat, vorselektiert. Viel anzuschauen und, oder, oder viel auch nachzudenken. Das bedeutet eben nicht zwangsläufig, dass man sein Gehirn und dessen neuronale Struktur flexibel hält, wenn es eben immer in dieselbe Richtung geht. Es kann sogar eben genau das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass man diese neurologischen Netze verfestigt. Auch das schon in einem anderen Video erklärt, wie das funktioniert. Und ja, unflexibel wird und dann auch äh, ja, bleibt. Und genau das ist meistens der Fall. Die Leute denken, wie geistig aktiv sie doch sind. Aber wenn sie alles in die gleiche Ideologie einordnen und für das bewusste Wahrnehmen von Andersdenkenden keinen Raum im Geist schaffen, dann beschleunigt das den neuronalen Verfall der, der, ja, dieser, dieser, dieser untätigen Synapsen, die dann quasi überhaupt nicht mehr befeuert werden, immens. Selbst Jugendliche, die noch relativ viele Eindrücke bewusst wahrnehmen und äh, auch durch die schulische Bildung vielseitig angeregt werden, verlieren bis zu 10.000 Synapsen in der Sekunde. Aber wir wissen auch im Gegensatz zu den Ansichten im letzten Jahrhundert, zumindest bis in die 90 Jahre hinein, ähm, dass äh, die, die Neuronen im Hippocampus neu gebildet werden werden, neu wachsen können. Diese Neurogenese, ist der Punkt, äh, in dem für jeden von euch das Potenzial steckt, sein eigenes Leben, egal an welchem Punkt er ist, wieder neu zu aktivieren und ja, eine Flexibilität zu schaffen. Auch wenn man im Status quo relativ unflexibel ist. Durch das Abrufen dieses Potenzials kann man Instrumentarien anwenden, wie zum Beispiel vorgestern das Video zur Stressbewältigung. Das Video ist auch oben in den Infokarten. Ja, die einem eventuell durchaus zusagen, aber man den inneren Schweinehund ja irgendwie nicht besiegen kann, das auch mal real anzugeben. Oder es wieder vergisst, nachdem man das Video angeschaut hat. Man versetzt sich eben dann, wenn man dieses Potenzial wieder in die Lage, Risiken einzugeben, äh, eben um neue Erfahrungen zu generieren, die ihrerseits neue Verschaltungen im Gehirn äh, ja, entstehen lassen. Der Wunsch nach Sicherheit, der wird vom Unternehmen und in den Medien immer gefördert und als etwas Gutes dargestellt. Es ist aber nicht gut. Es ist eine Manifestation des Egos und dass man seine, seine, ja seine Schilfchen ins Trockene bringen kann und man sich selber auch von der Umwelt immer abgrenzt mit diesem Sicherheitsdenken. Es, äh, es gibt nur eine Sicherheit, äh, ja, die wirklich sicher ist und das ist der Tod und das ist auch gut so. Aber das wird kurioserweise nicht als gut gesehen, denn diese Sicherheit ist dann plötzlich nicht mehr erstrebenswert, weil sie das Ego tötet. Ne? Das verstehen wir ja auch alle. Das bedeutet die generell oft postulierte Positivität des Sicherheitsstrebens ist nicht stringent, zumindest ihrer Natur nach betrachtet und nicht ihren Ausprägungen. Und äh, wir können sozusagen demnach die, die, die grundsätzliche Theorie dass Sicherheit per se gut ist getrost von den Akten legen. Entweder so oder so, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Und genauso ist das äh, gedankliche Sicherheitsstreben auch nicht gut, zumindest weil es immer so eine, eine Verfestigung darstellt, zumindest wenn man eine, eine hohe geistige Gesundheit, eine hohe Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit ähm, zu seinem, äh, bis zu seinem Tode aktiv zu bleiben und bewusst zu denken anstrebt. Warum gehe ich auf, diese, auf diesen Wunsch nach Sicherheit ein, ähm, weil Menschen viele Gelegenheiten im Leben haben, die zwangsläufig auf einem zukommen werden früher oder später und diese nicht nutzen, weil sie sie relativ eindimensional betrachten, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil sie eben in diesem geistigen Friedhof der Beruf, Familie, Freunde Spirale drin sind. Gerade Ereignisse wie der Tod eines geliebten Menschen, der Verlust des Berufes oder das Erleiden einer Krankheit haben so ein ungeheures Potenzial, die die, die Aktivierungsenergie, die nötig ist, um wieder äh, ein von der Neurogenese generiertes Potenzial äh, zu entfalten, bereitzustellen. Aber den Menschen wird eine, eine Form von Sicherheit äh, ja, genommen und, äh, ja, und dann sind sie einfach nur unglücklich darüber. Ganz eindimensional. Was passiert und bin unglücklich darüber. Wenn jemand stirbt, da weinen die Menschen oft nicht weil der Mensch ja äh, noch so viele glückliche Jahre hätte leben können, sondern weil ihnen etwas genommen wird. Ganz eindimensional. Ich hab Schmerzen. Ne? Mir wurde was genommen. Schaut Euch doch mal die Diskussion an, wenn es um, um Selbstmord geht. Das ist äh, ein voller Ego und Selbstmitleid, äh, Selbstmitleid geführte Diskussion, wo mit Worten wie Verantwortung und Gerechtigkeit umhergeschleudert wird, aber man letztlich einfach nur rumheult weil man dem Kind sein Lutscher weggenommen hat. Nichts anderes sind diese Diskussionen. Ihr müsst das wirklich mal bewusst verfolgen. Es ist furchtbar. wirklich. Ja, ähm, also einfach äh, ja, letztlich nur eine Sicherheit, die weggefallen ist. Aber wer aktiv und geistig fit bleiben will und nicht äh, ja, in die graue Masse der sich selbst bemitleidenden, unbewussten Masse mitschwimmen möchte, der muss diese Situation... Diese Chancen die auch diese Situation sozusagen beherbergen nutzen. Natürlich sollte man trauern oder darf man trauen oder wie auch immer, das ausdrücken wollt, aber dann eben auch das Beste draus machen. Wer natürlich äh, noch in der Lage ist tatsächlich seine geistige Aktivität einfach so wieder zu aktivieren, der muss nicht auf den Tod eines lieben Menschen warten, sondern der kann äh, direkt heute damit anfangen. Wie geht das? Ja fang einfach an ein neues Instrument zu lernen, fang an. Äh, dich in eine dir unbekannte oder nicht vertraute Wissenschaft einzulesen. Lerne eine neue Sprache, triff fremde Menschen, die deine Interessen nicht teilen und andere Ansichten haben, mit denen du in Diskussion trittst und wo du natürlich auch offen bist für das, was die Menschen dir zu sagen haben. Tu Dinge, die du vorher nicht getan hast und geh auch Risiken ein, weg von der Sicherheit. Du hast die Zeit nicht dafür, weil du in so einem Berufs- und Alltagsleben gefangen bist. Das ist das Argument, was ich schon wieder, wieder höre. Da musst Du tatsächlich warten bis ein geliebter Mensch stirbt oder Du zum Beispiel Krebs bekommst und äh, eventuell hast Du dann nochmal die Möglichkeit das Potential dann abzurufen. Äh, ja, denn diese Aussage ich habe keine Zeit das wird ausschließlich, wirklich ausschließlich von unbewussten Menschen getroffen, die bereits ja, geistig schon auf einer, auf einer Einbahnstraße mit dem Namen geistiger Verfall unterwegs sind. Jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Man nimmt sich die Zeit für gewisse Dinge oder man nimmt sie sich eben nicht und man hat die freie Entscheidung zu sagen ich gehe nicht dieser Arbeit weiter nach und ich kündige oder zu sagen ich trenne mich von meinem Lebenspartner. Das ist ein Fakt und wer diesen bestreitet der wird wahrscheinlich nicht einmal die, die, die größten Chancen des Lebens ergreifen können. Ähm weil er im Endeffekt nur damit beschäftigt ist seine, seine Tränen voller, voller Selbstmitleid zu trocknen. Eine hohe geistige Aktivität verbessert nicht nur die Lebensqualität sondern verlängert im Übrigen auch das Leben. Also versucht jede Woche irgendetwas Neues zu initiieren, neue Bekanntschaften zu machen. Es, ist, es war noch nie so einfach dank Facebook und Co. Selbst Youtube, die ganzen sozialen Plattformen, Instagram und wie sie alle heißen. Kauft Euch eine Trompete oder eine Flöte, bucht eine Buchflatrate oder kauft einzelne Bücher zu speziellen Thema, partizipiert an Online Diskussionen bei Youtube oder in Diskussionsforen und ja, nehmt auch einfach mal zum Spaß den Gegenstandpunkt Eurer eigentlichen Meinung ein in einer Diskussion im öffentlichen Forum. Ihr könnt Euch ja mit einem anderen Nick anmelden oder diskutiert mit Euch selber im Geiste. Geht das sozusagen ab. Versucht ein bisschen offener zu sein. Und macht Dinge wo ihr den Ausgang auch noch nicht wisst. Wo ihr alle Sinne schärfen müsst um nichts zu verpassen. Wenn ihr, wenn ihr selbstständig seid meldet ein neues Gewerbe an und probiert Euch mal in einem ganz anderen Metier, ohne vorherige Marktanalyse und Marktforschung, einfach mal rein zack was kann es kosten maximal Geld und Zeit, ja, aber ihr macht Erfahrung, ihr bleibt geistig fit. Ihr lebt in der Form als Mensch mit Eurem Bewusstsein nur einmal und ich kann Euch wirklich nur die Empfehlung aus tiefster Seele geben, aus als, als intensivster Selbsterfahrung, lebt dieses Leben und was das bedeutet, das kann Euch keine Werbebotschaft oder keine, kein, kein Selbsthilfeguru vermitteln. Das müsst Ihr selber herausfinden was das für Euch bedeutet, Leben kreativ, experimentierfreudig und mit Leidenschaft. Und das ist ein wunderbarer Übergang zur Avocado. Jeder, der mich schon etwas länger verfolgt, wird wissen, es gibt ein paar Dinge, in denen ich auch sehr stark im Kopf verfestigt bin. Generell äh, ja, möchte ich nur mal anmerken, dass wenn ich Videos zu Themen mache und auch euch ein Ideal vorstelle, heißt das nicht immer, dass ich auch dieses Ideal zu 100% darstelle, ne? Nur weil ich euch dieses Ideal vorstelle, ich bin genauso ein, so ein leidiger kleiner Wurm wie ihr. Ich habe dieselben Probleme und dieselben geistigen Konditionierungen zu überwinden wie jeder von euch. Das wollte ich nur mal rausstellen. Also, ähm, wie gesagt, der eine ist da, da weil der andere ist da, weil aber nicht dass ihr irgendwie denkt, hier, ich bin irgendwie ideal oder so, ne? Also ich habe genau dieselben. Auf jeden Fall ich bin abgetriftet. Avocado. Der absolute Albtraum. Bisher. Aber man muss neue Dinge ausprobieren. Dann sind wir wieder ein Thema. Und versuchen feste Strukturen aufzulösen. Ich habe die feste Struktur. Avocado ist Hass. Ne? Aber, naja, also habe ich wieder Avocado probiert. Und es hat mir zwar nicht geschmeckt, aber es hat auch nicht. Nicht geschmeckt. Ich konnte das Gericht vollkommen verzehren und kann auch in Zukunft, gerade bei den Rokospotlax, wo ich ja oft zugegen bin, durchaus, ja, mal dem Koch... <lacht> die Ehre erweisen sein Gericht zu probieren und ja, ja meiner persönlichen Rohkostküche auch wieder so eine, eine, eine Form der Flexibilität äh, hinzu, äh, hinzufügen. Also von daher ja, passend dazu auch äh, das neue Level der Mission Vegan 5 wer sie noch nicht kennt. Oben die komplette Playlist aller Rezepte und aller Kanäle. sind schon sehr, sehr viele, die bisher mitgewirkt haben. Das größte vegane Kochbuch der Welt wird's irgendwann. Fancy World heißt sie. Den Kanal habe ich hier unten verlinkt. Und sie hat gefüllte Avocado gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt für mich na doch noch ein bisschen zu tough. Aber ich verliere zumindest kein negatives Wort über diese fettreiche und geschmacksneutrale Frucht. Ja. Denkt daran, nachher um 20 Uhr ist dann auch noch der Live-Talk und äh, ja, da freue ich mich wie immer auf eure Themen, auf eure Gedanken und auf äh, tolle Gespräche. Ja, bitte teilt mir mit, wie ihr eure geistige Gesundheit pflegt, die, das Aktionspotenzial abruft und ja, was für ihr von Eindruck habt von der geistigen Flexibilität eures Umfelds, äh, vor allem nach dem Eintritt in die Berufswelt, habe ich so einen signifikanten Schnitt gesehen. Ja, wir sehen uns dann in den Kommentaren oder dann spätestens heute Abend 20 Uhr im Live-Talk wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.